Der digitale Wandel verändert die Online-Erwachsenenbildung rasant. Sie möchten am Ball bleiben und den Überblick bewahren? Dann kommen Sie in den eBMOG 2023 und holen Sie sich Ihr Update zur Online-Erwachsenenbildung. Worum geht es im Kurs? Die relevantesten Tools und Technologien, das Neueste zur Medienkompetenz in der digitalen Welt, das Aktuellste zu Formaten und Bildungsmanagement und die brennendsten Innovationen und Trends. Wir haben für diese Inhalte starke Partner an Bord. Die Virtuelle Pädagogische Hochschule, das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, die ARGE Bildungshäuser und die Technische Universität Graz. Der eBEMUG 2023 richtet sich an alle Kolleginnen in Training und Management. Übersichtlich, kompakt und natürlich kostenlos. Gleich nach dem Sommer geht es los. Melden Sie sich jetzt dafür an und bleiben Sie up to date.